Entdecken Sie, wie schnell und einfach Sie eine neue Seite mit TYPO3 erstellen können. Ausgangspunkt ist diese Website, auf der wir unterhalb von Ansichten eine neue Seite anlegen wollen. Melden Sie sich an, indem Sie an den Domainnamen TYPO3 hängen und Ihren Benutzernamen und Kennwort eingeben. Die Bearbeitungsansicht Ihrer Website öffnet sich, das sogenannte Backend. Öffnen Sie im Seitenbaum die passenden Seiten. Wir möchten eine neue Seite nach der Seite Ansichten anlegen. Neue Seite erstellen. Ziehen Sie mit gehaltener linker Maustaste das Symbol für Standard unter die Seite Ansichten und geben Sie den Seitentitel ein. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Als nächstes erstellen Sie ein Inhaltselement auf dieser Seite in der Spalte Normal. Neuen Datensatz an diesem Ort hinzufügen. Um Text und Bilder einbinden zu können, wählen Sie den Typ Text und Bilder. Tragen Sie eine Überschrift ein und fügen Sie Ihren Text im Feld Text ein, den ich hier der Einfachheit halber aus der Zwischenablage nehme. Um aus den letzten drei Zeilen eine Aufzählung zu erstellen, Markieren Sie diese und klicken Sie auf Aufzählung. Um ein Bild von Ihrer Festplatte einzubinden, klicken Sie nun die Registerkarte Bilder an und dort Bild hinzufügen. Zuerst öffnen Sie den Ordner, in dem das Bild gespeichert werden soll. Dann rollen Sie nach unten und klicken auf Durchsuchen. Wählen Sie das Bild und klicken Sie auf Hochladen. Um das Bild in das Inhaltselement einzubinden, klicken Sie auf seinen Dateinamen. Die zusätzliche Ansicht in voller Größe aktivieren Sie mit Bei-Klick vergrößern. Für weitere Einstellungen gehen Sie auf Erscheinungsbild. Das Bild soll mit einer Breite von 200 Pixeln ausgegeben werden. Sehen Sie sich die Seite an. Dokument speichern und Webseite anzeigen. Schon haben Sie in TYPO3 Ihren ersten Inhalt erstellt. Sie können alternativ Ihre Website in der gleichen Ansicht bearbeiten, in der Ihre Besucher Sie sehen, im sogenannten Frontend. Natürlich sehen nur Sie diese Stifte Schaltflächen und Linien, und das auch nur, solange Sie angemeldet sind. Legen Sie einen neuen Datensatz in der rechten Spalte an, indem Sie auf Neuen Datensatz einfügen klicken. Die rechte Spalte einstellen. Und eine Überschrift eingeben. Im Feld Text füge ich wieder Text aus der Zwischenablage ein. Als Beispiel für Textformatierungen hebe ich Prinzipien und Symbole mit Fett hervor. Und Dateiliste mit Kursiv. Dokument speichern und schließen. Der Inhalt in der rechten Spalte ist nun auch fertig. Um die neu erstellte Seite für Besucher Ihrer Website sichtbar zu machen, wechseln Sie wieder ins Backend, klicken Sie dort mit der linken Maustaste auf das Symbol der neuen Seite und aktivieren Sie diese. Zum Schluss melden wir uns ab und betrachten unsere frisch erzeugte Seite nach Aktualisierung mit F5, so wie sie nun alle Welt sehen kann.